Meisterwissen, Prüfungswissen kompakt. Willkommen zum neuen Format der Firma Lehren beraten vermitteln trat. Ich bin Paul, Ihr persönlicher Wissensmanager. Das heutige Thema lautet Personalentwicklung im Handwerksbetrieb. Welche Bedeutung hat die Personalentwicklung für einen Handwerksbetrieb? Aufgabe der Personalentwicklung ist die Entwicklung und Verbesserung der Leistungsbereitschaft und Fähigkeit förderungswilliger und förderungswürdiger Mitarbeiter. Das war ein kurzer Einblick in das Thema Personalentwicklung im Handwerksbetrieb. Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten vermitteln trat.